Friedhof, der chinesische Friedhof, da, da. da gibt es dann auch schon viel bei uns auf Lombok, besonders hier im Westlombok. Ja. Das sieht steht auch Chinesisch drauf, da ja. sind auch schon viele so Drachendekorationen, ja. also Drachen sind irgendwie heilige Tiere. Ja. baby Krabbe. chinesische Friedhof auf Longbourg. Ah, die Julia und Alicia gucken die Kühe da. Ah, wie süß, ja? Mach nix, mach nix. Jesus.